Soziale Isolation, Bewegungsarmut und fehlende frische Luft. Oder sagen wir einfach Computerspiel. <lacht> Guten Morgen! Ja ja, sicher haben Computerspiele auch immer mal ein paar positive Seiten wie die Erhöhung der Multitaskingfähigkeit oder die fehlende Wahrscheinlichkeit dass einer Dachziegel auf den Kopf fällt. Aber machen wir uns nichts vor, Computerspielen ist nicht die gesündeste Tätigkeit. Und ja, entsprechend habe ich auch schon seit ungefähr knapp 10 Jahren nicht mehr wirklich Computer gespielt. Und ich habe mich stattdessen, wie es sich von meinem Alter gehört, für einen Kleingarten entschieden. Aber nun begab es sich, dass im letzten Livetalk, letzte Woche, ich verlinke euch das oben in den Infokarten, der Gabriel, 14-Jähriger und, ja, und andere dann Zuschauer auch, äh, mit dieses Pokémon Go oder Pokémon Go vorgestellt haben. Nun muss ich ehrlich gestehen, dass ich kein großer Fan von diesen Anime-Serien bin. Generell hat mich äh, Pokémon oder Pokémon oder wie auch immer das heißt nie gereizt, im Gegenteil, ich fand das irgendwie immer tendenziell abstoßend. <lacht> Aber mir ist ja auch nicht entgangen, dass die Straßen voll von Pokémon Go-Spielern sind. Und da das Konzept durchaus als revolutionär zu bezeichnen ist, habe ich, wie so meine Art ist, ja, die Sache nun auch getestet. Auch da kostenlos ist und ja, was habe ich im Endeffekt zu verlieren gehabt. Denn das Spiel wird nicht am Computer gespielt, sondern in der Natur. Da ich nun langsam wieder in Tritt komme nach meinem Muskelbündelriss, ist es für mich eine willkommene Gelegenheit mal ja, mich ein wenig sportlich unters Volk zu werfen und zu schauen was da dran ist an diesem Programm. Das Spielprinzip ist extrem simpel, man läuft durch die Straßen mit einem Handy in der Hand und sammelt diese kleinen Tiere auf, diese Pokémons, die können quasi jederzeit irgendwo auftauchen. Das Begegnen, wenn ich davon rede, wir begegnen äh, den Kuscheltieren, dann begegnen sie uns natürlich nicht auf der Straße, sondern sie werden auf dem Handy angezeigt. Und dann muss man sie mit einem Ball bewerfen, so wie beim Rummel müsst ihr euch das vorstellen. Zum Ball müsst da auf diesen, auf dieses Kuscheltier werfen. Wenn man sie trifft, dann schließen sich die Kuscheltiere einen an, also einem an. Das heißt, äh, ja, wir werden dann immer mehr Kuscheltiere haben. Äh, dann gibt es noch an Sehenswürdigkeiten in der Stadt die Möglichkeit, neue Bälle zu sammeln. Äh, wie gesagt das Spielprinzip ist extrem simpel. Aber was wird natürlich getriggert? Na genau die Sammelleidenschaft. Ähm, in meiner Wohnung bin ich ja gerade am Minimalisieren. Wer mich auf Facebook verfolgt äh, Link gibt's unten in der Infobox der wird auch sehen ja, wie es da vorangeht. Aber natürlich ist das neuronale Netz des Sammelns, auch bei mir immer noch zugegen und äh, ja, glücklicherweise kosten Kuscheltiere auf dem Handy keinen Platz. Also ähm, dieses pokémon Konto aktiviert und draußen losgezogen mit dem Handy in der Hand. Und was soll ich sagen, ich laufe nun durchschnittlich 15km pro Tag und zwar mit Freude und Spaß. Ich muss mich nicht zwingen heute mal wieder Sport zu machen, sondern ich freue mich auf die Zeit. Das Spiel ist angenehm simpel und nichts anstrengendes und quasi so ein kleines Minigame was neben läuft, aber es liefert eben genug Motivation noch ein Stück weiter zu laufen als ich es machen unter normalen Umständen machen würde und noch ein Kilometer noch ein Kilometer vielleicht finde ich ja noch ein Kuscheltier vorher bin ich am Tag 2 bis 3 Kilometer gelaufen mal einkaufen oder im Garten hin und zurück zu Hanna gelaufen oder zu meinen Eltern und so weiter aber nun mache ich wirklich fast täglich äh, ja, quasi fast einen Halbmarathon ich habe natürlich immer noch jetzt nach den ersten Tagen äh, Wochen kann man schon sagen äh, aber das sind Gesunde Schmerzen und der Oberschenkel, also der Muskelbündel ist, der scheint auch zu halten. Äh, weil Laufen ist einfach die natürlichste Form der Bewegung und da ich auch im Ballengang laufe, Video dazu poste ich euch oben, äh, ist es natürlich noch doppelt gesund und ich kann natürlich den Ballengang auch immer weiter trainieren. Ich habe 35 Jahre oder 36 Jahre ganz normal, im Pfer äh, ganz, normal, ja, ganz normal für unsere heutige Gesellschaft im Fersengang gelaufen und dadurch bin ich mit dem Gelenk aufgesetzt und nicht eben wie sich das gehört vorne mit den Ballen und, ja, und das kann ich dann halt auch zeitgleich mit trainieren mit diesen langen Runden die ich jetzt glaube. Ähm, ja, und ich sitze natürlich zwar sowieso nicht, aber für viele andere ist das natürlich ein Argument Man sitzt weniger. Dann sitzen es die schlimmste Körperhaltung die es überhaupt gibt. Siehe dazu auch unbedingt das Video oben in den Infokarten zu dem Thema. Ich laufe nun quasi drei Stunden durchgängig am Tag rum. Mindestens drei Stunden. Ihr könnt mich auch täglich bei Strava verfolgen. Da seht ihr jeden Tag, welche Strecke ich laufe. Ähm, ja, wenn ich mal wieder das GPS-Gerät abdampft, da ist mein Akku häufiger mal leer, muss ich mir vielleicht noch was einfallen lassen. Ja, und wenn ich dann so auf die Straßen blicke, ich lebe in einer Kleinstadt. Da sind plötzlich total viele Menschen auf der Straße und nicht nur Jüngere, sondern auch Ältere und laufen mit dem Handy rum und spielen dieses Pokémon Go. Der geneigte Extremist wird jetzt sagen, aber warum muss man denn mit dem Handy rumlaufen? Man kann doch auch so spazieren gehen. Ja kann man, aber macht man oft eben nicht. Wir haben alle so viele Schlachtfelder wenn es um eine gesunde Lebensweise geht. Alles, was zu einem gesunden Leben gehört, das habe ich euch ja schon mal in einem anderen Video gepostet, oben in den Infokarten. Und die gesunde Lebensweise an sich ist ja auch wieder für viele ein eigenes Schlachtfeld neben dem beruflichen Erfolg und der erfolgreichen Familienplanung und so weiter. Warum also nicht per Handy eine kleine Zusatzmotivation nutzen? Und die sportliche Betätigung bei dem Spiel ist ja noch nicht alles. Erinnert ihr euch an meine ersten Worte im Video? Nachteile von Computerspielen, soziale Isolation. Ich bin schon, aber erstmal nur ganz kurz. Ja, ich weiß, man kann auch chatten und ja, ich weiß, man kann auch mit Headset miteinander verbunden sein. Aber es ist was anderes, als wenn man draußen mit den Menschen tatsächlich redet, face to face. Ja, es gibt auch Skype, aber real ist einfach auch der Austausch der Energien. Wisst ihr Bescheid, wie ich dazu stehe. Ich bin jetzt in der Zeit, wo ich jetzt unterwegs äh, bin, also ungefähr zwei Wochen, äh, schon locker mit 20 Menschen ins Gespräch gekommen. Und ja, von der Arbeit als Altenpfleger bis hin zu Börsenspekulation, Außenpolitik, da war alles schon an Themen dabei. Der Einstieg ins Gespräch ist meistens natürlich sowas wie, ah, auch Pokémon Go! <lacht> Oder wie lange hast Du die Karte jetzt hier schon reingesteckt, das ist so ein Spielelement. Und, aber dann äh, ja, dann lacht man und, äh, ja, und dann spricht man miteinander und tauscht sich aus und vor allem Generationen ne? Also ich äh, spreche draußen auch die 14-Jährigen an äh, frage zum Beispiel jetzt mit der Karte, da gibt es so ein Modul was man dann reinsteckt und das ist relativ wichtig wie lange das da schon drin steckt und da frage ich kurz hey habt ihr das reingesteckt, wie lange äh, steckt das schon drin und so und äh, da kommt auch erstmal ja, weil ich habe sage ich mal in wenn ich in meinem Live Talk mit den 14 Jahren reden die duhst du mich ganz normal aber im realen Leben da wäre ich jetzt schon gesitzt so und ähm, da habe ich auch zu einem gesagt hier da hast du so ein Baseball aufgehört, wenn ich noch mal sitz hau ich dir also es ist wirklich ähm, sehr sehr ungewohnt für mich die Situation dass sie mich sitzen aber äh, wie gesagt ich spreche einfach alle Menschen an und ich habe auch einen gesehen wirklich echt älteren, also noch nicht mit Rollator aber sage ich mal doch schon recht vorangeschritten ich vermute trotzdem 60 70 und das auch mit diesem Pokémon Go rumgerannt der hat natürlich angesprochen habe gesagt na und Pokémon Go und der mir, ja <lacht> und naja dann war wir uns Gespräch gekommen und da habe ich gesagt ähm, ja wie du denn da? Entschuldigung, das ist der Anspruch. habe ich auch sie gesagt, das weiß ich ja. Ähm, ja, es ist halt so, man spricht halt mit sie, die Leute dann doch, doch an, ja, wenn man älter ist. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Äh, ja, wie wie, wie kommen sie denn dazu, dass sie jetzt hier Pokémon Go spielen? Ich, äh, ich fühle mich selber, habe ich gesagt, schon ein bisschen so überaltert, was das äh, was das Spiel angeht. Und der hat gesagt, nö, mein Enkel, der hat das äh, mir mal geknackt und ich finde das ganz gut. Da kann ich abends mal eine Runde gehen und dann tue ich ein paar so Sachen. Ähm, äh, Kuschel Pokémons äh, für meinen Enkel einsammeln. Also es ist nicht so Spiel, sondern das Handy vom vom Enkel und da geht der ab und sammelt dem Enkel noch ein paar Pokémons ein. Das ist doch geil! Das ist doch geil, oder nicht? Ne? Und das ist alles draußen an der frischen Luft. Ne? Und äh, ja, da kommt noch ein weiterer Pluspunkt in der gesunden Lebensweise eben diese frische Luft. Die ist essentiell. Ich muss sagen, ich bin mächtig beeindruckt. Hier äh, wird mal die Errungenschaft der Technik in Form des Handys und des Internets absolut sinnvoll genutzt und man hat hier ja eine kostenlose Möglichkeit sich wirklich hochgradig je nach persönlicher persönlichen Einstellung hochgradig oder niedriggradig motivieren zu lassen Motivation das ist wichtig für uns ne? alles was wir tun geschieht aus einer Motivation heraus und ja, wenn ihr dann Zugang Zugang habt zu sowas und euch motivieren lassen könnt dann nutzt das ne? Man muss aber eben ja, die Aversion, die man gegenüber Computerspielen und auch Handys und nicht zuletzt diesen Kuscheltieren hat, dann auch überwinden, so denn man sie hat. Ne? Und ähm, gerade bezüglich Computerspielen und den Kuscheltieren ist mir das schon durchaus schwer gefallen. Selbst bei Handy bin ich jetzt ohnehin der größte Freund. Also ich hatte, bevor ich jetzt dieses, ähm, Pokémon Go äh, sozusagen mal getestet habe, äh, nur 10 MB so Internet nutzen, also das ist fast gar nichts, kannst ein paar Mails abrufen. Äh, aber diese 10 MB habe ich einfach genutzt am Anfang, äh, um zu sehen, wie es geht, da konnte ich so eine Stunde rumlaufen und da habe das Spielprinzip verstanden und ja, also, ähm, also von daher ja, war das dann auch gebrochen, also auch diese, diese Aversion vor diesem Internet mit dem Handy, also so Smartphone, was heute sehr ja viel aber ich hatte bis jetzt überhaupt noch keinen Zugang. Und äh, gerade in der bewussten Gesundheitsszene finde ich dass wird das eine große Herausforderung für den einen oder anderen sein und viele von Euch ähm, ja, werden es ähnlich ticken wie ich, die werden erstmal sagen Computerspieler. Dann Pokémon, <lacht> ne, das war alles. Und dann Handy, gut der eine oder andere ist da ziemlich handyaffin, aber ja der eine oder andere vielleicht nicht, ne, das ist auch Strahlung Handy und so weiter, ist ja alles ein Thema. Und äh, entsprechend ist das eine große Herausforderung. Aber da zeigt sich auch mal wieder, mh, ja, wie wie teilweise sein eigenes Gehirn dann auch verkrustet ist, ne, auch innerhalb eines bewussten Lebens. Das Handy ist schlecht per se, ne, Computerspiele ist schlecht und so weiter, auch wenn offensichtlich und für alle nicht übersehbar derzeit die Menschen viel mehr an der frischen Luft sind, die Ärzte, es gibt ja schon einige Berichte natürlich in den Medien, die Ärzte die jubeln die sagen das ist Wahnsinn was da jetzt abgeht, das ist eine Revolution, die Menschen sind viel sportlich aktiver und die sozialen Kontakte es wird wieder mehr zusammen gemacht an der frischen Natur. Mensch ich erinnere mich noch wie ich als Kind wo es noch kein Internet und noch kein Computer gab. Einfach mal draußen Räuber und Gendarme gespielt habe. Wer spielt denn heute noch Räuber und Gendarme von den Kindern, also von den Jugendlichen? Vielleicht sieben, acht. Aber ich habe noch Räuber und Gendarme mit 12 gespielt. Oder Fußball. Oder mit Freunden Schnitzeljagd. Schnitzeljagd. Solche Sachen. Und waren das nicht echt gute Zeiten draußen in der Natur? <lacht> Könnt ihr euch noch erinnern? Ja. Ich habe es schon einmal erwähnt. Ähm, seit ich jeden Tag mich bei YouTube ähm, quasi engagiere und ähm, sozusagen jetzt hier diesen beruflichen Weg eingeschlagen habe und auch mich jeden Tag mit anderen bewussten Themen auseinandersetze, neue Welten entdecke und mich selber und mein Tun auch immer wieder hinterfrage, auch dank euch und eurem Feedback und Dinge neu ausprobiere, da werden die Tage wieder so lang wie zu Kinderzeiten. Und das ist so gut, das fühlt sich so gut an. Und so sehr unterscheidet sich die Schnitzeljagd von damals mit der Pokémonjagd von heute auch nicht. Auch dass mittlerweile schon jeder fünfte Deutsche, wenn man der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Glauben schenken darf, das Spiel spielt. Das ist, ja, beeindruckend. Ein Kilometer Pokémon Go verbraucht ca. 60 Kalorien. Das bedeutet, ich verbrauche einfach mal täglich 1000 Kalorien. Für ein bisschen rumspielen. Gerade für diejenigen unter Euch die noch abnehmen möchten, weil sie ja, genau wie ich mit Herzenslust und ohne Verstand den gesellschaftlichen Luxus in dem wir leben gefrönt haben, eine, eine spielerische Alternative zum doch recht Disziplin erfordernden Ausdauersport äh, damit haben. Also Pokémon Go auf ganzer Linie nur positiv und jeder sollte das spielen um seine Gesundheit zu pushen? Nein natürlich nicht wäre ich nicht Christian, wenn es nicht auch eine andere Seite gibt. Es gibt Menschen, die einfach die, die kindliche Freude, äh, ein paar Kuscheltiere einzufangen, verloren haben. Weil sie ja, daran denken, dass sie die Zeit lieber m, arbeiten, um Geld zu verdienen oder etwas Produktives im Haushalt beitragen wollen und so weiter. die Gedanken, ne? die man so hat, wenn man erwachsen wird. Oder die sich schämen, ein, Computers, ein Computerspiel zu spielen, ne? was, was dann vor allem im Computerspiel noch vor Kindern zugeordnet wird. Pokémon. Ne? Ähm, obwohl laut Medienberichte die Hauptzielgruppe des Pokémon Go zwischen 20 und 34 liegt, also der Student so. aber, aber all diesen Menschen ähm, äh, ist dann eins gemein. Sie werden keine Motivation durch das Spiel bekommen, weil eben ihr Denken relativ starr schon ist und ja, relativ verkrustet. So. Und ähm, das ist, jeder hat ein verkrustetes Denken. Die Kruste, das ist einfach... Wenn man wenn man nie über seinen Tellerrand hinausschaut, wenn man immer wieder dasselbe macht oder wenn man nichts hinterfragt, dann verkrusten die Gedanken. Das ist normal. Da müsst ihr euch jetzt nicht sagen: Oh, du Christian, das ist, Du sagst mir, ich mag keine Computerspiele, ich bin verkrustet. Du bist aber böse. Ne, ich bin auch verkrustet, total verkrustet. Ja. Ähm, wie dem auch sei, auf jeden Fall. Ähm, ja, also das, das trifft jeden, also nehmen das nicht als persönlichen Angriff, ne? Konditionierung, da sind wir alle unterlegen. Das ist nichts anderes als eine Verkrustung. Und wenn die negativen Assoziationen eben zu Computerspiele, zu Handy oder eben zu Kuscheltieren <lacht> so, so stark sind, ja, dann dann, dann wird das nichts mit der Motivation. Also den Leuten kann ich das natürlich nicht empfehlen. Ähm, die die sehen auch nicht die Vorteile, sondern sie sehen ja, was sie gelernt haben zu sehen, beziehungsweise ihr Blick ist nicht klar, dass sie ja Eben wie schon erwähnt äh, ja, be gewisse Begriffe hören und ja, da ist dann im Endeffekt aus. Aber äh, es gibt noch ein anderes Klientel was das Spiel nicht spielen sollte. Die Menschen die ein Spiel nicht aus Spaß spielen, sondern sich messen wollen und die größten Arenen einnehmen und der, der beste Pokémon Trainer der Welt werden wollen, ne, die dann aufgrund des doch recht simplen Grundkonstruktes Spiels äh, und auch der ja, wahrgenommenen ungerechten Verteilung der Kuscheltiere äh, werden da ein bisschen abgeschreckt. Und auch der Frust ist vorprogrammiert. Und wie wir aus dem Video zu den zwei Ebenen des Leids erfahren haben, katalysiert Frust vielfältige organische Krankheiten. Wenn ihr nicht so recht wisst, ob das was für euch ist oder sein könnte, dann probiert das einfach aus. Genauso wie ich. Einfach ausprobieren. Ich muss sagen, ich sehe hier ein richtig großes Potenzial, die Gesundheit der Welt stark positiv zu beeinflussen. Und das kommt uns allen zugute. Das Unbeschwerde, unproduktives Spielen an sich und vor allem in der Natur ist egal, ob als Kind oder als Erwachsener eine so dermaßen gesunde Angelegenheit. Gerade in der heutigen Zeit, wo viele arbeiten komplett unnatürlich, nicht in der freien Natur sind, ähm, sondern so in irgendeinem Kasten drin, also in einer Wohnung oder in einem Büro oder sowas, äh, da, da kann ich nur dieses Spiel, dieses kostenlose Spiel äh, nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Auch wenn ihr denkt, ah Computerspiel und so weiter, probiert's aus. Wie gesagt, ich war genauso, also, wobei ich früher Computerspiele äh, auch intensiv Computerspiele gemacht habe, aber seit 10 Jahren eben überhaupt nicht mehr. Und ja, und das ist im Endeffekt hat nichts mehr mit Computerspielen zu tun. Es ist einfach zu wenig für Computerspiele. Aber es ist halt motivierend, weil man dann halt doch irgendwann mit so einem so Minigame so diesen, diesen Ball werfen muss auf diesen auf dieses Kuscheltier und äh, entsprechend ja ist es doch irgendwo ein Computerspiel. Aber ihr habt nichts zu verlieren, ne? Natürlich werden jetzt wieder einige kommen und sagen ja aber da gab es schon einen Autounfall und da hat mal einer nicht aufgepasst und ist den Fluss runtergestürzt und so weiter. Aber all das ist nichts im Vergleich dazu was an positiven gesundheitlichen Fakten äh, dem gegenübersteht. Also Eure Meinung zu Pokémon Go habt ihr jetzt schon gespielt, wie fandet ihr es und könnt ihr meine positiven Gedanken teilen? Ich bin gespannt. Pokémon Go by Ross Field. ich liebe meinen Kanal für diese Bandbreite. <lacht> Einen wunderschönen Tag und bis morgen Euer Christian.